Um sich in Moodle in einem Kurs einzuschreiben, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder über den Kursnamen oder über die Suche im Kursbereich. Für die Einschreibung in einem Kurs müssen Sie in jedem Fall zunächst die Moodle Startseite besuchen. Loggen Sie sich hier mit Ihren Anmeldedaten ein. Auf der Startseite in Moodle scrollen Sie zunächst ganz nach unten. Hier können Sie im Suchfeld bei Kurse suchen den Kursnamen eintragen und dann mit Start die Suche beginnen. Hier wird beispielsweise nach dem Kurs Demokurs mit Einschreibeschlüssel gesucht. Wählen Sie nun den gewünschten Kurs aus den Suchergebnissen aus. Um sich in einem Kurs einzuschreiben, können Sie zu den Einstellungen herunterscrollen und hier mich in diesen Kurs einschreiben auswählen. Gegebenenfalls müssen Sie hier noch einen Einschreibeschlüssel eingeben, der Ihnen von Ihrer Lehrenden oder Ihrem Lernenden mitgeteilt wurde. Durch einen Klick auf Einschreiben können Sie nun die Einschreibung bestätigen. Sie kennen den Namen des Kurses nicht, in den Sie sich einschreiben möchten? Kein Problem. Nach dem Login auf Moodle können Sie die Kursbereiche durchsuchen. In diesem Beispiel wird der Demokurs Demokurs mit Einschreibeschlüssel, im Kursbereich Einführung und Hilfe zu Moodle gesucht. Hier wähle ich nun den Unterbereich Trainingskurse und gegebenenfalls noch das richtige Semester aus. Nach der Auswahl des entsprechenden Kurses schreiben Sie sich entweder wie in Variante 1 direkt ein oder wie in diesem Beispiel. Geben Sie zunächst den Einschreibeschlüssel ein, der Ihnen von Ihren Lehrenden oder Ihrem Lehrenden mitgeteilt wurde. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Durchstöbern Ihrer Kurse.